In diesem Video zeige ich dir, wie du mit ChatGPT Geld verdienen kannst. ChatGPT ist ein Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert und dir eine einfache Möglichkeit bietet, Geld zu verdienen. Das Video soll dir lediglich die Methode dahinter aufzeigen und du kannst sie an deine Interessen anpassen. Als erstes musst du dich auf der chatgpt plattform registrieren. Gehe dazu auf die Webseite von ChatGPT und erstelle ein Konto. Sobald du angemeldet bist, kannst du mit dem Chatbot interagieren. Gib folgenden Befehl ein, erstelle mir eine Tabelle mit 30 unglaublichen Fakten über das Universum. Die Tabelle hat nur eine Spalte mit dem jeweiligen Fakt. Wie gesagt, du kannst jedes andere Thema wählen oder dir eine Tabelle über Zitate und deren Autoren erstellen lassen. Frage einfach ChatGPT nach weiteren Bereichen. Nachdem er die Tabelle erstellt hat, kopieren wir diese. Nun fügst du diese bei Google-Tabellen ein und klickst auf Datei, dann auf Herunterladen als und wählst CSV. Geh nun auf canva.com, canva.com. Dort erstellst du dir einen kostenlosen Account und wählst die pro die du für 30 Tage kostenlos testen kannst. Wähle nun Social Media und gehe dann auf TikTok-Video oder jedes andere Format, das du erstellen möchtest. Nun fängst du an, eine Vorlage zu designen, die dir gefällt, am besten eine, die zu deinem Thema passt, welches du dir ausgesucht hast. Da mein Thema das Universum ist, erstelle ich eine Vorlage dafür. Du hast auf Canva unendlich viele Möglichkeiten, deine Vorlage zu erstellen. Du kannst Videos, Bilder, Sticker, Musik, Audio und vieles mehr hinzufügen. Für den Zweck des Videos halte ich mich begrenzt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Wenn du mit deinem Design zufrieden bist, klicke im Menü auf Apps und suche nach Bulk. Wähle Upload CSV und wähle die von ChatGPT erstellte Tabelle aus. Klicke nun auf eine Textzeile und wähle die drei Punkte und klicke auf Connect Data und wähle die passende Kategorie aus. Klicke nun auf Weiter. Wie du siehst, hast du nun alle 30 Videos auf einmal erstellt. Diese kannst du nach Belieben sofort auf Social-Media-Seiten wie TikTok oder Instagram hochladen oder sie herunterladen und manuell auf dein Social-Media-Profil laden. Wenn du einmal deine Vorlage erstellt hast, kannst du somit unendlich viele Videos oder Posts im Sekundentakt erstellen und hochladen und das alles mit der Arbeit von ChatGPT. Die Links zu den Webseiten findest du in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat oder du Fragen hast, lass es mich in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere KI-Videos.